Ich habe hier ein kleines Glas, da ist Creme drinnen und da haben wir ein bisschen Öl dazu gemischt, Sonnenblumenöl. Äh, für was ist jetzt das? Ich habe letzte Woche so eine richtig scharfe Grippe gehabt und total erkältet. Und dann ist mir die Monika begegnet, eine, die sich brutal gut auskennt mit Natur, Naturheilmitteln und äh, Kräutern und solchen Dingen. Und sie hat gesagt, nimm einen Creme, äh, fein gerieben und ein Öl dazu und nachher nimmst du jede Stunde einen halben Teelöffel für dem Creme. Das Öl deswegen, damit der Creme nicht zu scharf wird. Und das habe ich noch gemacht, du, am nächsten Tag, wie verflogen. Also, man kann sich selber ein Antibiotika machen. Wirklich ein geniales Antibiotika und scheinbar ist schon der schwarze Rettich extrem hilfreich. Äh, wenn wir ein Antibiotika brauchen. Oder eben Krähen. Mir taubt es, weil es natürlich ist, weil es funktioniert. Und, äh, bin ich wieder gesund. Hocke ich wieder auf dem Dach da oben. <lacht> wir sehen uns nächste Woche. Bitte!